Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um die Strompreisbremse, die nämlich gerade eben im Bundestag beschlossen wurde. Ich sage deswegen gerade eben, weil tatsächlich das Ganze eben jetzt vor erst wenigen Minuten im Bundestag ähm, durch die Abstimmung durchgegangen ist und jetzt auch gilt. Ne, wir haben hier am 15. Dezember... Es war schon 9.35 Uhr ganz ursprünglich den Tagesordnungspunkt aufgerufen bekommen, aber es gab dann eine namentliche Abstimmung. Das heißt, jeder Abgeordnete vor Ort musste sein Kärtchen einwerfen und sagen, wo er praktisch äh, dafür oder dagegen stimmt. Und im Ergebnis kann man sagen, ja, sowohl die Strompreisbremse als auch die Gas-Wärmepreisbremse kommen. In den jeweils vom Klimaschutz- und Energieausschuss vorgegebenen Änderungsversionen, die am 14.12. im Ausschuss veröffentlicht worden sind. Hier kann man es dann schon in diesem Tagesordnungspunkt ganz gut erkennen. Ich werde mich hier mal vielleicht passenderweise kurz wegschieben. So, dann seht ihr es nämlich schon mal. Wir haben von 662 abstimmenden ja 372 für oben den Bereich der Gaspreisbremse und dann von 661 haben wir 373 Ja-Stimmen für die Strompreisbremse. Ihr seht dann bei den Nein und bei den Enthaltungen Unterschiede. Ich glaube, hier fehlt ein 1. Ne? Enthaltungen müssten 133 sein. Ähm, ihr seht dann ja hier, dass das nicht ganz identisch ist. Ihr habt dann hier weitere Entschließungsanträge. Ne? Die kommen von der Opposition. Und dann habt ihr hier noch weitere Dokumente. Das ist schon immer schon mal ganz okay. Ihr könnt aber auch einfach hier auf den Artikel dann abspringen und habt dann eine Gesamtzusammenfassung. Wo dann auch die Aufzeichnung der äh, parlamentarischen Debatte noch zu finden sein wird. Ob es sich lohnt, die sich anzuschauen, kann ich nicht sagen. Ich habe es mir natürlich nicht angeguckt, weil parlamentarische Debatten halt immer so ein Ding sind von wegen, du bist doof. Nein, du bist doof. Nein, du bist doof. Nein, du bist doof. Und so weiter. Ne? Also das ähm, lohnt sich nicht immer. Und äh, deswegen kann man sich das viel besser so anschauen. Ne? Hier haben wir zum einen dann auch ähm, Erklärungen, äh, was so passiert ist. Das kann man sich an. Angucken und dann haben wir nochmal alle Dokumente, die in irgendeiner Form in diesem Tagesordnungspunkt relevant waren und dann nochmal der Beschluss selbst. So und dann steht es hier eben auch noch einmal so: oben, das ist äh, die Gaspressbremse, die 4683, die ist in der Ausschussfassung 4911 beschlossen worden, angenommen worden. Okay. Dann hatten wir mit der 4913 einen Antrag der CDU, der ist natürlich abgelehnt worden, weil es ist die Opposition. Und dann hatten wir mit der 4917 noch einen Antrag von der AfD zur Strompreisbremse, die wurde auch abgelehnt. Die 4685 ist dann die Strompreisbremse, die in der Fassung vom Ausschuss 4915 beschlossen wurde. Die weiteren Anträge 4918 von der CDU und 19 von der AfD wurden auch wieder abgelehnt. Okay, also würde ich sagen, lohnt es sich, neben dem Durchlesen der diversen Aspekte hier ne, auf der linken Seite, lohnt es sich einfach in die Ausschussfassung reinzuschauen, weil die schlussendlich jetzt den fertigen Gesetzestext liefert. Ihr könnt natürlich auch in die Originalvariante gehen, ne? die 4685 ist vom Ende November der Gesetzentwurf, den haben wir uns in dem Überblicksvideo äh, zur Strompreisbremse schon mal mit angeschaut, ist jetzt aber natürlich nicht in dieser Form beschlossen worden, sondern da gehen wir dann in die nächste Variante, die 4915 vom 14.12. Hier haben wir den tatsächlichen Beschluss ähm, aus dem Klimaschutz- und Energieausschuss. Und das kann man sich tatsächlich anschauen. Hier seht ihr seht euch oben nur ne, 183 Seiten, also völlig durchlesen, Wort für Wort kann man das eher selten. Hier ist im Großen und Ganzen also erwähnt, ne, der Bundestag möge dieses Gesetz in der nachfolgend geänderten Form beschließen. Ne, das steht dann hier, ne, den Gesetzesentwurf in der aus der nachstehenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen und dann noch verschiedene. Entschließungen, die eben sagen, ja, wir äh, wollen jetzt hier was machen. Ja, also Der Bundestag fordert praktisch die Bundesregierung auf, eine bestimmte Handhabung an den Tag zu legen. Na, ja, okay. So, und dann kommen wir zur Übersichtstabelle. Und das sind jetzt praktisch von Seite 10 bis Seite 154, wenn ich mich jetzt nicht irre, die tatsächlichen, der, der, der tatsächliche Gesetzestext, der gegenübergelegt ist. Ne? Links immer die alte Variante, die wir. In der ursprünglichen PDF hatten und rechts die aktualisierte Variante und das zusammengemischt ist wiederum der fertige Gesetzestext. Das muss man eben auch wissen. Es gibt es hier nicht einen oder es gibt noch nicht einen veröffentlichten durchlaufenden Gesetzestext, sondern wir haben schlussendlich mit dieser Gesamttabelle den Text, den wir uns jeweils zusammenreimen müssen. Interessant ist, dass Sie bereits in der Übersicht ähm, gesehen werden kann, dass wir ein paar Anpassungen haben. Ne? Dieses Gesamtgesetz ist ja wieder ein Artikelgesetz mit mehreren Gesetzen und Verordnungen, die angefasst werden. Wir sehen ja hier schon, ne, okay, das eigentliche Strompreisbremsengesetz als Hauptinhalt. Da ist dann auch gleich von Seite 10 bis Seite 117 äh, mit Abstand der größte Teil. Der ist so geblieben. Auch das Energiewirtschaftsgesetz ist dann halt im Artikel 2. Und dann sehen wir aber schon die Stromnetzendgitterverordnung. Die wird doch nicht geändert. Und damit fallen die ursprünglichen Artikel 4 und 5 vor auf die Artikel 3 und 4, ne, Grundversorgungsverordnung, Strom und Gas. Dann wird eingeschoben Änderung des Erneuerbaren Energiengesetzes und die weitere Änderung des Erneuerbaren Energiengesetzes. Zusätzlich Änderung der Erneuerbaren Energienverordnung EEV. Dann bleiben wir bei der Innovationsausschreibungsverordnung, die ist aber trotzdem von Artikelnummer Nummer 1 nach hinten gerutscht, nicht überraschen lassen. Zusätzlich Artikel 9 ist plötzlich Änderung des KWKG, Kopplungsgesetzes. Und dann, wie vorher, Windenergie auf See Gesetz und Energiefinanzierungsgesetz sind von Artikel 8 und 9 auf Artikel 10 und 11 praktisch um zwei Stufen ähm, runtergeschoben, was die Nummerierung angeht. Und dann abschließend Artikel 12, einfach nur das Inkrafttreten. So, das sind erst erstmal die Inhalte. Und ihr könnt euch das tatsächlich durchlesen. Es ist halt tatsächlich ähm, viel. Ja, das muss man sich bewusst sein. Ich werde es auch nicht, damit dieses Video eben nicht irgendwie eine Stunde lang ist, ähm, jeden, jeden Paragraphen durcharbeiten, auf gar keinen Fall. Am Ende des Tages muss man natürlich sagen, was ist denn das Strompreisbremsengesetz? Es läuft darauf hinaus, dass wir zum einen auf der Erzeugerseite, bei den Kraftwerksbetreibern, bei den Anlagenbetreibern eine Entdeckung haben für den Erlös, der erwirtschaftet werden kann. Aktuell haben wir aufgrund der Energiepreiskrise, der Strompreiskrise, hohe Erlöse im Verkaufen von produzierten Strom und da soll praktisch eine Obergrenze drüber gelegt werden. Alles, was drüber ist, wird vom Staat abgeschöpft und für die Stabilisierung des Gesamtsystems verwendet. Wir haben ja aufgrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine zum Beispiel eine Preiskrise schon im Gasbereich. Wir haben insgesamt eine gewisse Unsicherheit im Markt an vielen Stellen und da soll jetzt erstmal Geld zusammengetragen werden, um hier eine Gesamtstabilisierung herbeiführen zu können. Das ist am Ende des Tages nichts anderes als früher eine feudale Besondersteuer, wenn der Graf vorbeigekommen ist und dir einen Teil deiner Erlöse einfach aus der Tasche genommen hat. So in etwa kann man sich das vorstellen. Und dann gibt es natürlich eine Deckelung des Endkundenversorgungspreises. Ne? Also das ist dann eine andere Marktrolle, die des Versorgers der darf eben nur bis zu einem bestimmten Preis in seinem Versorgungstarif verlangen. Alles, was drüber wäre in dem Preis, wird dann vom Staat bezahlt und andere von dem Geld, was vorher bei den Erzeugern abgeschöpft wurde. Jetzt klingt es erstmal danach, na gut, da muss ich meinen Preis einfach nur denkbar hochsetzen, dann bezahlt der Staat ja den Rest, der nicht vom Kunden zu bezahlen ist. In der Theorie natürlich, aber man soll sich bitte schon bewusst sein, der Staat lässt sich hier nicht immer äh, veralbern. Ähm, nicht nur, dass man sowieso ein, ein Monitoring durch zum Beispiel Regulierungsbehörden wie die Bundesnetzagentur hat und durch das Bundeskartellamt. Ähm, es kann dann auch gut sein, dass natürlich ähm, sowas wie ein Hauptzollamt, was ja sowieso im Kontakt steht mit Energieversorgern, weil man ja verschiedene Daten zu, zu melden hat, dass die dann einfach mal sagen, hey, ist das denn richtig, was ihr da gemacht habt? Und wenn es sich herausstellt, dass man hier Schindluder getrieben hat, als Versorger zum Beispiel, kann es gut sein, dass das nicht nur pressetechnisch Problematisch ist in so einer Krisensituation, sondern auch, dass hier der Staat dann sagt, äh, das dürft ihr nicht, und wir gehen jetzt mal vor Gericht mit euch. Also, das kann tatsächlich nochmal zu so einem Problem werden, wenn man jetzt diese Chance einfach nur ausnutzt, um komisch zu reagieren. Ähm, also, wichtig ist halt zu, zu sehen, dass es diese beiden Seiten gibt. Ne? Wir haben einerseits die erzeuger erlöse die abgeschöpft werden und wir haben zum anderen die versorgungspreise die auch gedeckelt werden so und dann gibt es so verschiedene aspekte wie hier das lesen wir dann schon ne? boni und Dividendenverbot. Ne? wenn man hier ist eine wenn man hier ist eine, eine eine ein geld aus diesem rettungssystem in anspruch nimmt darf man an seinem manager keine besonderen boni auszahlen ne? auch dafür gibt es regelungen das ist nicht uninteressant, aber ja, ist am, am Ende des Tages auch nur vielleicht ganz fair. So und dann ähm, gibt es hier erstmal verschiedene Definitionen am Anfang. Das ist klar. Also vielleicht nochmal, um das kurz zu zeigen, wenn ihr hier dann seht, auf der linken Seite steht ein Text und auf der rechten Seite steht unverändert, dann heißt das, dass dieser dieser Teil des alten Gesetzesentwurfes, ne, das war dieses andere Dokument, dass dieser Teil bleibt und so dann in den Beschluss auch gekommen ist. Nur wenn hier was anderes drin steht, dann ist diese rechte Seite zu sehen. Es kann aber auch passieren, dass hier mal steht wie entfällt, dann wird das einfach nur gelöscht. Na, dann ist das nicht Teil des Beschlusses gewesen. Dazu kommen wir dann auch bestimmt noch mal gleich. Und weil das heißt halt, wir lesen uns die linke Seite durch. Wir können es jetzt natürlich nicht für alle Inhalte machen, deswegen gehen wir einfach mal weiter. Teilweise sehen wir dann hier einfach so, wo im Fließtext noch mal was ergänzt wird, um einfach nur naja, von der Kommission, zur von der Europäischen Kommission, na, das ist so redaktionelle Anpassung. Das ähm, ist jetzt tendenziell, also nicht ganz so weltbewegend. Das scrollt man mal ein bisschen, na, dann sieht man auch schon, es geht hier um ähm, energie vom Januar 22 und Januar 24, Referenzenergiekosten, genau. Also wir haben ja hier, hier schlussendlich jetzt ab Januar 23 wirksam bis nach 24 hinein ähm, konkrete Anpassungen und Tätigkeiten, äh, als auch mehr so Formelles. Da kann man, denke ich, noch weiter scrollen. Und wir sehen da mal genau hier so die Entlastung von Letztverbrauchern. Da wird es ja dann langsam schon mal interessant. Versorger, die Netzverbraucher versorgen, müssen dem Netzverbraucher eine Absenkung der Stromkosten in Höhe des monatlichen Entlastungsbetrages gewähren. Aha. Und zwar für das Kalenderjahr 2023. So, da das ist dann schon mal ein guter Aufschlag. Ne? Damit beginnt es. Ähm Und dann haben wir relativ bald differenzbetrag ne? Noch nicht. Hier, hier haben wir schon. Referenzenergiepreis bei Verbrauchern bis zu 30.000 Kilowattstunden 40 Cent pro Kilowattstunde. Einschließlich der Netzentgelte, Messstellenentgelte und staatlich veranlassten Preisbestandteile. Und jetzt kommt die Änderung einschließlich der Umsatzsteuer. 40 Cent ist also proto das, was wir als Haushaltskunde und als Gewerbekunde bis 30.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch zu zahlen haben. Äh, alle drüber, 13 Cent pro Kilowattstunde. Allerdings noch vor den weiteren Entgelten einschließlich der Umsatzsteuer. Und das wiederum für, das steht dann etwas weiter unten, ähm, für ein Kontingent. Ne? Entlastungskontingent weist darauf ja auch hin, dass dieser Referenzpreis auf 80% anzuwenden ist für die kleineren Kunden und auf 70% für die etwas größeren Kunden über 30.000 Kilowattstunden Jahresverbrauch. Das heißt, vier Fünfte des Gesamtverbrauchs oder des Referenzpreises. Verbraucher des letzten Jahres wird mit diesen 40 Cent gedeckelt. So, kann man das in etwas sagen. Das ist dann schon mal die Seite der Verbraucher, also der Versorgungstarife, die jetzt hier eine Deckelung bekommen. Und dann ähm, kann man ja ruhig mal weitergehen. Dann müssen wir mal ein bisschen scrollen. Ja, komm, wir scrollen mal ein bisschen. Da, da, da, da, da, da. Hier gibt's da verschiedene weitere formelle Inhalte. Wir gehen mal bis auf die Seite. Ich glaube 40. Da war wieder was ganz Greifbares so hier oder. So genau. Vorgaben zur Vertragsgestaltung, Abrechnung und Endabrechnung. Hier ist es dann doch schön interessant. So ab dem 1. Januar 2023 bis zum Ablauf des zeitlichen Anwendungsbereichs. Das müsste März 24 gewesen sein. Uh, der also hier einen Vertrag abschließt, so darf insgesamt Vergünstigungen oder Zugaben mit einem Wert von 50 Euro oder unter manchen Rahmenbedingungen 100 Euro nicht überschreiten. Das heißt, ein Neukundenboni ist gedeckelt. Das ist jetzt natürlich auch interessant, wenn man eben sagt, ne, ich habe hier vielleicht äh, einen besonders hohen Preis. Das ist ja aber gedeckelt, der Rest wird vom Start bezahlt. das mache ich aber viel Neukundenwerbung äh, über zum Beispiel diese Boni, Neukundenboni äh, bei einem einer Vergleichsportal zum Beispiel auch. Und dann ähm, kriege ich mehr Kunden, die aber alle eigentlich viel bezahlen müssten. Das ist aber gedeckelt, der Rest wird vom Start bezahlt. Dann schöpfe ich ja mehr vom Start ab. Das ist es hier also gedeckelt. Ne? Also diese Neukundenboni wird eine Obergrenze haben und das nimmt auch dritte mit ein, nämlich die Betreiber von Vergleichsinstrumenten, insbesondere diese, also Verifox, Check24 und so Co. Da darf nicht einfach nur so ein Neukundenboni von 200 Euro meinetwegen platziert werden, das ist gedeckelt. Spannend. Ähm, das weist für mich eben schon mal darauf hin, dass hier tatsächlich der Staat sich nicht völlig auf der Nase herumtanzen lassen. Ähm, so, auch hier da haben wir dann nochmal die, die Hinweise mh, auf die Preisbestandteile und Rückforderungen, also viele, viele Regelungen darum, wie das dann eben im Weiteren mit den Berechnungen der Kosten ähm, so aussieht. Mh, auch nicht uninteressant, Vermieter, also da wo meinetwegen Strom über, über Mieterstrom oder was auch immer für Formate ähm, berechnet wird, hier müssen Einsparungen oder Mehrbelastungen eben auch weitergereicht werden ähm, an die an die, an die Mieter, also wenn der wenn der Vermieter einspart, dann muss er diese Einsparung auch an den Mieter weiterreichen, in diesem Fall. So, und dann gehen wir doch mal noch zwei Seiten runter. Genau hier, hier haben wir es dann auch schon. So. Und zwar geht es jetzt um die Erzeugerseite. Auch hier haben wir eine Deckelung. So, und dann steht aber auch schon mal, ne, dieser Teil ist nicht anzuwenden auf. Und dann haben wir zum Beispiel erstens überwiegend auf der Basis von leichtem Heizöl, Flüssiggas, Erdgas, Biomethan, Steinkohle, Gichtgas, Hochofengas, Kogereigas oder Sondergasen aus Produktionsprozessen der Chemieindustrie und der Rohsindustrie. Zweitens Strom aus Biogasanlagen bis 1 Megawatt. Dann auch neu ergänzt, ne B, sonstige erneuerbare Energienanlagen mit einer installierten Leistung von bis zu 1 Megawatt. Wärmekörperungsanlagen bis 1 Megawatt, sonstige Stromerzeugungsanlagen bis 1 Megawatt und so weiter. Ähm. Aha, aha. Und dann kommen wir nämlich gleich zu den Abschöpfungsbeträgen. So, also erstmal nochmal Haftung, zurechnungen also viele Rahmenbedingungen, weil wir hier Gesetze rund um Finanzen machen, muss natürlich auch alles geklärt sein. Und dann sind auch schon da angekommen, genau. So, Überschusserlöse, ne, Paragraph 16. Werden vorbehaltlich unwiderleglich vermutet, wenn die Spotmarkterlöse in einem Kalendermonat oder im Fall von Windenergieanlagen und Solaranlagen im kalendermonatlichen Erlöse auf der Basis des energieträgerspezifischen Monatsmarktwertes des EEG in Summe übersteigen, bei erneuerbaren Energienanlagen, bei einer Direktvermarktung mit Marktprämie, der anzulegende Wert Plus ein Sicherheitszuschlag von 3 Cent pro Kilowattstunde. Es hat trotzdem für dann die großen Anlagen hier eine krasse und klare Abschöpfung. Und auch bei den anderen, wir hatten das ja in dem Zusammenfassungsvideo schon gemacht, auch hier anzulegender Wert plus Sicherheitszulage. Ähm, bei Kernenergieanlagen haben wir hier diese 4 Cent und dann äh, die, die 9 Cent in Zukunft. Also das ist zum Beispiel leicht verändert worden von 10 auf 9 Cent, na, immerhin bei den, bei den Kernenergieanlagen und so weiter. Also hier haben wir die verschiedenen Erg Erwähnungen, auch hier Kohle von 5,2 auf 5 Cent und so weiter. Also hier gibt es so ein paar kleine Anpassungen, dennoch es ist halt ähm, gerade, glaube ich, schwierig, dass man sagt, dass man das bei erneuerbaren Energienlagen halt auch pauschal macht, weil genau die wollen wir doch jetzt eigentlich zubauen und die sollten es eigentlich gerade besonders attraktiv haben. Und mit dem anzudenken Wert plus, diesem kleinen Sicherheitszuschlag, ist das trotzdem nicht unbedingt gerade ein Anreiz, mega viele, mega große Anlagen bauen zu wollen. Muss man einfach mal auch so hinnehmen. So, jetzt geht das hier natürlich noch weiter. Ähm, es ist ja, wie gesagt, wirklich ein großes, großes Gesetz mit vielen, vielen formellen Regelungen und dann auch dem untereinander, ne? wie gehen dann die Übertragungsnetzbetreiber mit den Verteilungsbetreibern um, wie werden Daten hin und her geschoben, wie wird hier abgerechnet, bla bla, bla. also wirklich viele, viele, viele Aspekte. Wenn ihr so durchscrollt, werdet ihr das ja dann auch sehen. Ähm, das Ding ist halt, man, man kann natürlich sich sagen, gut, was interessiert mich prinzipiell, dann suche ich nach bestimmten Fachbegriffen, dann suche ich, beim Scrollen auf nach dem Fett gedruckten und da kriegt dann ein Gefühl dafür, was sich hier tatsächlich tut, was sich hier ändert. Ähm, ich glaube, ich hatte mir noch mal was aufgeschrieben hier auf den nächsten Seiten, nämlich t -t -t -t. ja genau Boni und Dividendenverbot. Ich hatte es am Anfang mal erwähnt. Wer Insgesamt eine Entlastungssumme von über 25 Millionen Euro bezieht, darf Mitgliedern der Geschäftsleitung sowie Mitgliedern von gesellschaftsrechtlichen Aufsichtsorganen bis Ende 23 keine Boni oder andere vergleichbare Vergütungsbestandteile gewähren. Also keine Boni für Vorstände und Aufsichtsräte. Kein Mitglied der Geschäftsleitung darf Vergütung erhalten, die über der Grundvergütung vor dem 1. Dezember 2020 hinausgeht, außer Inflationsausgleich. Unternehmen, was sogar 50 Millionen bekommt, da geht es um so weiter. Ne? Also hier sind wir sehr, sehr klar angekommen mit ähm, Ausformulierungen, wer hier nicht äh, besondere Boni bezahlen darf. Missbrauchsverbot, ich habe das ja mal vorhin angedeutet. Es wird auf jeden Fall Prüfung geben. Wenn ich einfach so meine Preise erhöhe, um hier nur Geld abzuschöpfen, wird das auffallen und auch mit aller Gewalt des Staates äh, bestraft werden. Davon kann man ausgehen. Bußgeldvorschriften und so weiter kann man sich alles anschauen, wenn man damit sich auseinandersetzen will. Und dann kommen wir langsam tatsächlich auch schon. Am Ende, wobei ich sagen muss, es sind immer noch 15 Seiten. Ne? Ach nee, genau, dann haben wir die Anlagen, stimmt. Dann haben wir die Anlagen. Auch das ist ja nicht uninteressant. Puh. Und dann kommen wir mit Artikel 2 zum Energiewirtschaftsgesetz. Wow. Hier <lacht> ähm, ja, haben wir jetzt also auch genau, befristete Notversorgung von Netzverbrauchern. 118c, das könnten wir uns vielleicht sogar anschauen. Das ist hier, glaube ich, dann relativ weit hinten. Genau, die befristete Notversorgung. So, Betreiber von Verteilnetzen sind berechtigt, Entnahmestellen von Verbrauchern, die ab dem 1. Januar 2023, also jetzt bald, keinen Versorger haben, dass sie ab dem 1. Januar 23 befristet für zwei Monate dem Bilanzkreis des Versorgers zugeordnet werden, der bis Dezember 2022 beliefert hat. Wenn also ein Versorger jetzt zum Jahreswechsel einen Kunden raushaut und er hat keinen Folgeversorger, darf der Netzbetreiber sagen, verarscht, der Kunde bleibt bei dir in deiner Verantwortung, lieber alter Versorger. Du behältst dir noch zwei weitere Monate bei dir im Bilanzkreis. Kümmere dich bitte schön. Das ist interessant, aber Achtung, wichtig, wichtig, wichtig anzuwenden für, für das Versorgungsnetz in Mittelspannung oder Mitteldruck. Oder der Umspannung von Nieder- auf Mittelspannung. Das ähm, muss man also noch mal ein bisschen äh, relativieren, äh, wie man gerade auffällt. Das ist natürlich dann eher für Gewerbekunden einer gewissen Größe zu sehen. Ähm, Haushaltskunden landen ja sowieso in der Ersatzversorgung im Zweifel. Ne? Das ist ja auch klar. Das ist so eine Art wie Pseudo-Ersatzversorgung, könnte man sagen. Hm. Notversorgung, ja, genau, hier gibt es weitere Regelungen dazu. Kann man sich auch nochmal anschauen. Ich glaube, solche Aspekte machen wir nochmal separat in einzelnen Videos. Ich merke ja auch, dass es gerade einfach wirklich, wirklich viel, ich bin ja gerade erstmal bei Artikel 1 und 2 und das Video ist jetzt schon über 25 oder fast 25 Minuten lang. Okay. Nochmal wichtig, ich habe ja erwähnt, die Stromnetzentgeltverordnung entfällt. Hier geht es vor allem um diese, um diese, ähm, verringerten Netzentgelte, die weggefallen wären. Hier, die, die, die 18. Das machen wir auf jeden Fall nochmal in einem separaten. Die 18 sollte ja wegfallen. Jetzt machen wir mal die Strom-NEF-18. Genau, das machen wir doch mal so. Strom-NEF-18. Entgelt für dezentrale Einspeisung. Genau das sind diese vermiedene Netzentgelte, ne, so hieß das genau, die hätten ja eigentlich wegfallen sollen. Das war ja auch viel Kritik. Das entfällt jetzt, ne? diese vermiedenen Netzentgelte werden nicht wegfallen. Das ist auf jeden Fall ein positiver Aspekt für die Gesamtstabilisierung. Dazu mache ich nochmal ein separates Video. Das ist zu komplex für jetzt noch so zwischendurch. Grundversorgungsverordnung ähm, unverändert. Also das ist dann in der Art und Weise, wie es schon im alten Entwurf angesprochen wurde, genauso jetzt auch in der Beschlussfassung. Gasgrundversorgungsverordnung das gleiche unverändert, genauso. Dann kommen wir ja zum EEG. Ab Seite 140 hier, da haben wir den Höchstwert. Das sind Wind, Solar, erste Segment, Solar, zweites Segment. Und Innovationsausschreibungsverordnung, soll nicht mehr als 20 und Höchstwert nach einer anderen Bestimmung um nicht mehr als 10 von dem zum Zeitpunkt der Neufestsetzung gelten Höchstwert abweichen. So. Um, hier geht es also auch um, an, am Ende des Tages um Vergütungsansprüche, könnte man sagen, so, die auch hier gedeckelt werden. Weitere Änderungen des EEG, aber auch hier, Hinweise auf den Marktwert, geht das immer noch um die Vergütung. Da, da, Gemutstermine, dass auch da verschiedene Aspekte ähm, gedeckelt werden haben wir alles schon mal besprochen so das geht hier noch ein paar seiten lang genau ähm, ach, und die, die negativen preise ne? also sollten wir negative börsenpreise haben wird also auch hier ein vergütungsanspruch entfallen ist klar kennen wir alles schon so ähm, dann kommen wir auf die jetzt sind wir, hier, glaube ich, schon angekommen. Genau, Artikel 7 Verordnung EEV. Hier geht es dann auch nochmal um das Windenergie-auf-See-Gesetz. Und hier geht es genau wieder um die Flächen, dass hier die zentral voruntersuchten Flächen ähm, eine besondere Eignungsprüfung bekommen. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir hier diese Ausschreibungen äh, gerade vereinfachen in diesem Kontext. Ne? So, Innovationsausschreibung ist in der vorigen Variante beschlossen worden. Ähm, Kraftwerke Kopplungsgesetz wurde ergänzt. Ähm, da geht es um die Stilllegung, genau. Ähm, Anlagen, die es eigentlich hätten stillgelegt werden sollen, dürfen noch mal drei Monate weiterlaufen. Das ist in etwa hier der Aspekt, ne, damit wir jetzt über den, über den Winter kommen. Ähm, bei den KWK-Anlagen. Windenergie auf Seegesetz unverändert, hier haben wir auch diese, äh, ich meine es immer auch diese Ausschreibungsaspekte. Energiefinanzierungsgesetz, jetzt haben wir hier wieder ein bisschen mehr. Das sind dann fünf Seiten insgesamt. Hier geht es eben auch um die vermiedenen Netzentgelte, dass die nicht wegfallen sollen. sondern dass das praktisch weiterhin für die dezentralen Erzeuger so ein Pluspunkt bleibt. Und also hier sehen wir, ne, was eigentlich hätte passieren sollen, entfällt, entfällt, entfällt. Da geht es vor allem um diese vermiedenen Netzentgelte. Und ansonsten ist hier nochmal die Regelung, dass wir ähm, das Geld in der EEG, im EEG-Konto soll es auch hier im Großen und Ganzen ja für Systemstabilisierung genutzt werden. Auch hier wird dann nochmal gesagt, dass das Geld, ähm, soll das wieder gebraucht werden für das EEG-System, dann auch vordergründig wieder für das EEG-System genutzt werden kann. Das steht auch hier nochmal drin. So, und dann kommen wir bei Artikel 12 zum Inkrafttreten ASAP an, ne? 2. Januar 23, weil äh, hier der, der 1. Januar äh, als, als, als Feiertag nicht gilt. Ansonsten 1. januar tatam, geht's los und dann bericht und erklärung das war's okay trotzdem eine halbe stunde video obwohl ich ja nun fast gar nicht auf details eingegangen bin das machen wir dann jetzt noch mal im weiteren also der überblick soll sein diese aspekte sind jetzt beschlossen worden die strompressbremse die gas- und wärmepressbremse kommt kein keine Möglichkeit mehr des Ausweichens. Es ist jetzt beschlossen. Der Bundesrat sagt dazu nichts mehr. Also kann was sagen, aber hat nichts mehr zu beschließen. Wir haben damit eine Abschöpfung der Erzeugungserlöse. Und wir haben damit eine Deckelung der Versorgertarifpreise. Wir haben verschiedene Aspekte, die das Gesamtsystem finanzieren und stabilisieren sollen. Naja, es gibt auf jeden Fall ein paar... Aspekte, die sich wirklich verbessert haben. Ne? Wir haben die, das Ausnehmen der kleinen Anlagen ähm, aus, aus den Regelungen. Wir haben, dass die ähm, vermiedenen Netzentgelte nicht wegfallen. Wir haben ansonsten trotzdem noch so ein paar Aspekte, die vielleicht fragwürdig sind. Aber was mir insgesamt Hoffnung gibt, ist, dass auch hier ganz klar nochmal geregelt ist, dass die teilnehmenden Versorger geprüft werden. Und dass eben zum Beispiel Dividenden- und Bonizahlungen ausgeschlossen werden. Und dass eben zum Beispiel auch eine missbräuchliche Zuwiderhandlung nachverfolgt werden wird. Mal schauen. Wir werden jetzt also auf jeden Fall noch mehr Ergänzungsvideos machen zum Thema zum Beispiel vermiedener Netzengelte und zu verschiedenen anderen Aspekten hier in den, in den Preisbremsen. Ich nehme das nochmal genau auseinander und werde nochmal darüber sprechen, für welche Anlagen man es ich denke auch, dass hier die Fachpresse und die verschiedenen anderen interessanten Publikationen ähm, einiges veröffentlichen werden. Darauf nehme ich dann vielleicht auch Bezug. Und ansonsten könnt ihr natürlich auch einfach nachschlagen. Wir verlinken diesen Gesamtartikel ähm, aus dem Bundestag natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Okay. Habt ihr erstmal konkrete Fragen, Anmerkungen oder Ähnliches zur Strompreisbremse oder Gaspreis, Wärmepreisbremse? Gerne unten in die Kommentare schreiben und ansonsten immer... Like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Alles klar, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft Einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.